Wir waren jetzt, hilft mir bei Tagesordnungspunkt 79, das haben wir. Nee, da kommen wir jetzt zu. Alles klar. Ich komme zu Tagesordnungspunkt 79, das sind die Beschlussempfehlungen der Ausschüsse zu Petitionen, Drucksache 204442. Und hier hat die Fraktion, die Linke, mir mitgeteilt, dass sie die Petition 00152. 20 getrennt abgestimmt haben möchte. Ich lasse daher zuerst über diese Beschlussempfehlung abstimmen. Wer ist für die Annahme der Beschlussempfehlung zu der Petition 00152-20? Das ist die AfD, die Freien Demokraten, die CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die Sozialdemokraten. Wer ist dagegen? Dagegen ist die Fraktion DIE LINKE und der Abgeordnete Kahnt. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Ich lasse nun über die übrigen Beschlussempfehlungen der Drucksache 20-4442 abstimmen. Wer stimmt diesen Beschlussempfehlungen zu? Das ist CDU, Freie Demokraten, AfD, BÜNDNIS Grünen, die SPD, DIE LINKE, auch der Abg. Kahn. Gibt es jemanden, der dagegen stimmt oder sich enthält? Das ist nicht der Fall. Damit haben wir die Beschlussempfehlungen angenommen.